Schau ihn fragen, dann Wen ist das die Antwort. Der blick dich jetzt an und wenn du nichts sagst, steht er noch den ganzen Rest des Tages hier. Schau verzweifelt zum Boden. Ich hasse Essen. No, gut. Wir sollten das besprechen auf dem Schiff, auf dem Bo Boot, und ihr wisst schon, wo Boltax ist. Ja, ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er für mich nachsehen kann. Ja. Ich habe jetzt völlig verfürchtet. Und dann sind wir bei hier hingegangen, wo der Mann ist, der Dinge weiß. Und ich dachte, er wüsste vielleicht, wo sie ist. Aber er weiß es auch nicht. Du weißt nicht viele Dinge, Mann, der Dinge weiß, oder? Nun, nicht. Ich, ich weiß eine ganze Menge. Ich bin bewahrer. Hm. Was weißt du denn? Nun, zum Beispiel weiß ich, was sich in deiner Tasche befindet. Und was befindet sich in meiner Tasche? Ein paar Bogen sehen. Wisst ihr denn, ja, was sich ja. in meiner Tasche befindet? Nein. Ein Buch. Er zaubert das hervor. Er ja, hat ein ganzes Buch in der Tasche? Ja, ein ganzes Buch in der Tasche. Wer hätte das gedacht? Ein Hesindegeweite, der ein Buch hat. Das ist ein Buch über Giftpilze. Nun, das ist etwas spieler. Das kann ich zu. das haben? Hier. hatte erst die Hand danach ausgestreckt und ist dann innegehalten. Ihm fiel auf, ah warte, Menschen und Besitz und hat dann gefragt. Hier, nehmt das. Oh, danke. Ja, haben durchaus geht... die Zeit versüßt. Ihr solltet also er dreht sich, sich einfach direkt um und geht straight zu Voltax. Ihr solltet nicht einfach Bücher verschenken, sie sind wertvoll. Nun, und ihr müsst aufpassen. Ja, ich verstehe. Auf eure Seid Bücher. etwas vorsichtiger mit dem Buch. Nur weil das dem Elfen erlaube, so damit umzugehen, heißt das nicht, dass ihr es das auch machen könnt. Ich bin sehr vorsichtig mit diesem Buch gewesen. Ich auf nicht den zu anderen Haufen! Auf den anderen Haufen, aber mir. Ach. Er blickt sich ja mal um, ob Rafi mittlerweile schon wieder da ist, aber nein, ist er nicht. Nun wollen wir einmal schauen, was wir hier haben. Ich könnte auch mal die Bücher nach oben. Ich kümmere mich nicht weiter um die Aufnahmeaktion, sondern ich schaue, was er hat. Kurze ja. Zeit später in der Kapitänskajüte, beziehungsweise auf dem Schiff der Aviander. Ähm, Diamantis kann dort äh, etwas herumstehen und den Wind genießen, der um seine Nase herumspielt, so ein bisschen sich lebendig fühlen und dann treten wohl auch irgendwann Boltax und äh, Zulamin wieder nach draußen. Und ja. äh, während ihr dort an der Reling steht, könnt ihr sehen, wie der Elf auf euch zukommt. Ich glaube, das war eine sehr weise Idee, das kannst du mit dem Horn jetzt schon besprechen zu wollen. Oh, hallo, Boltax. Sprichst du über Instrumente? Äh. Das ist schön. Äh, äh, ja, Mendarion, was machst du hier? Oh, ich habe ähm, den ganzen Tag da hinten auf der Mauer gesessen und auf dich gewartet. Oder darauf, dass der Wind sich dreht und es hier nicht mehr so oh, riecht. Aber beides ist nicht passiert. Und dann habe ich, dann habe ich, oh ja, hier. Dann habe ich Abel mir und Rafin getroffen, aber die sind in das Haus von dem grünen Mann. Der Dinge weiß aber gar nicht so viele Dinge weiß, wie er denkt, dass er weiß, obwohl er sagt, er wüsste mir Dinge, als er denkt, dass er weiß, weil er weiß, dass er sie denkt. gegangen. Und dann habe das ich den gefragt, aber er weiß, was ich wissen will, aber er wusste nicht, was ich wissen will. Und dann hat er Abel mir angeschrien und dann wusste er aber doch, was ich wissen will, und dann bin ich wieder weggegangen und dachte mir, ich frage dich. Sorbroschs äh, Enzyklopädie der Giftpilze nicht wahr? Oh ja, ich dachte mir, du würdest dich darüber freuen, deswegen habe ich sie dir mitgebracht. Oh ja, danke, das freut mich aber. Ja, ich freue mich sehr darüber. Da gibt es eine sehr sehr interessante Passage über den Orkobwisten oder Orklandwisten wie die Das ist die neueste In Auf Ausgabe von zwei, von von 1031. Oh. Der Elf dreht wieder frisch. einen Moment lang inne und ihr könnt sehen, wie es in seinem Kopf rattert, als er versucht, sich an menschliche Gebräuche zu erinnern. Ach ja, ich glaube, du musst es dann zurückbringen. Ähm, ja, das wird sich zeigen in 10, 20, 50, 100 Jahren vielleicht. Man möchte, oh ja, so, auch... früh, so früh brauchen sie es, glaube ich, nicht wieder. Die haben jede Menge da drüben. So früh ich, können sie die eigentlich alle lesen. Ich glaube auch nicht, ich glaube auch nicht. Ähm, aber du bist gekommen, weil du mich sehen wolltest. Was gibt es denn? Und oh, naja, äh, Adrian guckt sehr bedröppelt, wie sieben Tage Regen, auf die See hinaus. Äh, ich wollte eigentlich, eigentlich, äh, dort hinaus. Aber es ist nicht so schrecklich. Und jetzt will so. ich doch nicht mehr. Du hast Angst. Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte das erste Mal, als ich auf See gefahren bin, auch sehr große Angst. Dann musste ich mich sehr viel übergeben und dann kamen Westwinddrachen. Und dann hatte ich auf einmal das Gefühl, wir müssten diese Drachen töten. Aber dann haben die anderen eine Ziege geopfert und dann waren die am Zielort angekommen. Jedenfalls habe ich die Hälfte der Fahrt gekotzt. Und ja, genau du hinaus? Ich. Genau äh, ja. das meine ich auch. Man gewöhnt ja, sich ja, ich aber dachte mir. Aber wenn, wenn du sich doch schon daran gewöhnt hast, ob du nicht für mich eben nachsehen könntest. Ja, wonach denn? Oh, nun, äh, warum die Harfe aufgehört hat zu spielen? Ist noch gar nicht so lange her. Was habt ihr Elfen immer mit Hafen? Dieser dieser dieser, dieser komische Finkelfahren aus Punin auch. Da wollte ich? Kennt ihr euch? Äh, ja, natürlich. Oh, äh, Geht es um besagte Hafe, die er meint? Äh, frage ins oft, nein, oder? macht äh, die Hafe der Winde? Genau. Äh, dann ist äh, es nicht äh, diese Warm. Nee, nee, nee. Nee, es nein, geht, ich, seine... zeitlich nicht auf. Die Hafe von, spricht ist, die Hafer von spricht ist von der er spricht es woanders. Wie äh, die ist zu Hause fast schon. Aha. Nein, ich meine die bei Sasandra. Das ist äh, dort in die Richtung. mal zeigt raus aufs Meer. Naja, mhm. sie hat vor kurzem mal aufgehört zu spielen. Äh, der Mann in Grün hat gesagt, jetzt, dass es wohl zwölf Jahre gewesen sein muss. Ja, da. Da, ich, ich erinnere mich an die Zeit vor zwölf Jahren. Es äh, ist gar nicht lange her, als gestern. Es ja, ist genau. gestern gewesen. Da, da, da haben wir jetzt Zwerge aus. Also, äh, ist ja auch egal, wo, wo wir jetzt Zwerge herausgeführt haben und äh, das ist eine Zwergenangelegenheit, aber. Äh, äh, ja, äh, ist ja auch nicht so wichtig. Und ich äh. habe gesagt, ich würde mal, würde mal nachsehen, wenn ich sowieso in der Nähe bin, warum sie aufgehört hat zu spielen und sie vielleicht wieder anschlagen. Aber. Mhm. Äh, ich mag nicht. Magst nicht, weil es stinkt. Es ist... Es ist Darsa. es ist... Äh. Aha. Du verstehst es nicht, weil du weil du aus Stein bist. Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt. <lacht> Nein, nur ein Spaß. Aber ähm, inwiefern ist es für dich beklemmend? Mhm. Wenn man das Böse anfasst, fasst es auch einen selbst an. Und wenn man nicht aufpasst, packt es einen und nimmt einen mit. Ah, ihr habt Angst, versucht zu werden. Äh, so wie Abel mir. Der hätte fast den Splitter angefasst. Ja, aber ich konnte ihn versteinern. Ja, deshalb, ähm, mit einem eisenharten Gemüt und einer felsenfesten Überzeugung, ähm, müsst ihr euch nicht fürchten. Wobei, wenn Darion, ihr wandelt eher im Wind, nicht wahr? Hm. Das ist wohl nicht eure Art. Nun, ich kann sicherlich schauen nach der Harfe, aber ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Instrumenten jetzt auch nicht so gut aus. Außer dem Effertorn und der Flöte des Elementarherrn des Feuers. Ähm, und einer ja, äh, Bauchtrommel, die ich einmal geschlagen habe. Das war lustig. Ähm, da waren wir... Nun, es spielt ja eigentlich auch keine Rolle, aber wir waren äh, in der Wildermark und haben so ein Fest gefeiert zu Ehren von Sokramor und äh, da bin ich auf so einen Balken balanciert und in den Matsch gefallen. Und dann? Ja, äh, und dann haben alle gelacht und ich habe auch gelacht, dann haben wir viel getrunken und dann haben wir die Trommeln geschlagen. Ach, das war ein, ein, ein schöner... Schöner Ausflug. Danach sind wir in ein Dorf gekommen, wo Rafim König wurde und dann habe ich eine Hexe aus ihrem Heiligtum heraustransportiert. Durch die Erde. Ja, sie wollte uns erst nicht gehen lassen, aber diese Hexe ja, war ein bisschen sehr von sich eingenommen. Ich musste ihr erst erklären, wie das mit dem Zaubern überhaupt funktioniert. Ja. Das klingt aufregend. Oh ja. ja, aber Menschen haben immer so seltsame Ideen dazu. Ich weiß auch nicht. Ja, die sind alle so ein bisschen blasiert, wenn sie denken, oh, wir haben das Zaubern erfunden. Aber, nun ja, wir Zwerge waren halt davor da und die Elfen zaubert ja auch anders. Also, wir nehmen die Kräfte real wahr. Sie brauchen immer diese Sternenkraft. Aber wir ziehen unsere Kräfte aus der Natur, aus den Elementen, aus der Welt, die uns umgibt. Wir sind nicht so beschränkt wie die. Hm? Ich nehme von niemandem mehr Kraft. Warum soll ich das denn tun? Die brauchen die doch. Nun... Mir schenkt man die Kraft. Die Elemente fließen durch mich hindurch und ich gebe sie wieder. Ich bin äh, quasi die Flussrichtung. Äh, ich lenke, was sie schenken. Schenken und lenken. Mhm. Das klingt gut, das sollte ich aufschreiben. Ich Aber, glaube, sie haben einfach nicht so viel Zeit, um sich um sich mit ihrem Mandra einzustimmen. Und deswegen müssen sie es zwingen. Ja, ich glaube Aber das auch, ist in Ordnung. Nun, manche Dinge benötigen Zwang. Ganz im Ernst. Manchmal muss man eine Hecke beschneiden, dass sie auch wirklich in Form wächst. Das gehört mit dazu. Aber die Art und Weise, wie Sie die Magie wahrnehmen, ist nun mal falsch. Da kann man nichts machen. Ulemin hat den Elfen erst relativ unfreundlich angeschaut, also für ihre Verhältnisse. Denn sie hat, hat nicht, nicht gemerkt. Denn sie hat nicht ver äh, vergessen, dass er ihr Date ruiniert hat. Aber wie er davon gesprochen hat, äh, dass er Angst vor der blutigen See hat ihr, und versucht zu werden, ist ihre Mine etwas weicher geworden. Ähm, und ähm, dann hat sie einfach nur verständnislos äh, das Gequassle der beiden Nichtmenschen verfolgt und nutzt jetzt aber die Gelegenheit, um zu fragen, Warum ist diese Harfe wichtig? Naja, sie fehlt jetzt im Lied der Winde. Ah, also geht es doch um die Harfe der Winde. Nein. Nee. Nicht, nicht die von der Finkelfahne gesprochen hat. Ich habe mit ihm gesprochen, ist noch gar nicht so lange her. Ich auch. Da wurde Abel mir aus der Akademie herausgeworfen. Was für ein blasierter Typ. Also dieser Finkelfahn, es tut mir leid, wenn ihr euch nahe steht, aber Boah. er wusste ja von gar nichts. Oh, er hat viel vergessen, nicht wahr? Ja, wie sagt ihr? Badok, oder? Ja. Aber das ist aber, in Ordnung. Aber um diese andere Harfe geht es doch nicht. Sie fehlt im Lied der Winde, wie ihr sagt. Ich verstehe, dass euch das bekümmert, aber ist das ein Problem für uns, Voltax? Nun, die Winde sind auf See schon relevant und je nachdem welcher Wind fehlt, könnte das durchaus zu einem Problem werden. Nun, die Winde sind Efferts Aber ich denke nicht, dass das von einer elfischen Harfe abhängt. Nun, nicht zwangsläufig Efferts Diener. Es gibt andere Winde. Und eure rondra bietet doch auch über ein, zwei Winde, nicht wahr? Hm, ja, doch aus. Um ehrlich zu sein, da Effert nicht unbedingt mein Gott ist, könnte ich sie euch nicht alle aufzählen. Aber ich weiß, dass es sehr viele Winde sind, und ich weiß nicht, ob darüber hinaus noch andere. Äh, nicht so wichtig. Nun, es gibt zwölf an der Zahl und den Drachenwind. Nun, das ist der Böse. Den wollen wir nicht. Nun, ich denke, das ist offensichtlich bei dieser Zahl. Nun, sollten wir dort vorbeikommen, könnten wir uns sicher einmal umhören wegen dieser Harfe. Aber es klingt aktuell nicht danach, als halt sei das anders genug, um deswegen an einen bestimmten Ort aufzubrechen, oder? Nun, vielleicht anders gefragt. Ähm, Mendarion, was bedeutet das Fehlen des... Hafenklang, Stan. Wie wirkt sich das Ganze auf das Gefüge der Elemente aus? Naja, es fehlt im Osten Hier ist einfach der Ton. Das ist nicht so schlimm, wenn man nicht zu so genau hinhört, aber es ist. Es, es, es fällt dann erst auf, wenn es fort ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Außerdem ja. nehme ich an, das bedeutet, dass das Loch im Wasser wieder offen ist, aber unsere, unsere Vettern von Meer sind schon längst nicht mehr hier, also wird das nicht so wichtig sein. Moment, Loch im Wasser. Sprecht ihr von dem Strudel vor Rulat? Ich weiß nicht, wo das ist. Der, der Mann in Grün hat äh, Südwall die ganze Zeit gesagt. Vielleicht nennt ihr das äh, nennt ihr Menschen das so. Das Kapok! könnte geografisch hinkommen, Sulamin. Ja, Mann. Frau Mann, Kapitän Mann. Südwall, ist das in der Nähe von Rulat? Ja, Mann. Hm. Rulat ist die Insel, Mann. Mit der Stadt Rulat, Mann. Und auf der Westseite von der Insel, äh, einige hundert Meter weiter, gibt es Danke. Gerne, Mann. Kapitän, Mann. Hm. Dann könnte an der Sache vielleicht etwas dran sein. Inwiefern? Ich bin nicht sicher, wie lang dieser Strudel schon... Besteht, aber ich bin sicher, Havulgard wird das wissen. Und nun ja, dieser Studel ist sicherlich ein Faktor in unserem Kampf gegen die schwimmende Heptarchie. Wenn diese Hafe eine Möglichkeit wäre, etwas gegen ihn zu unternehmen, könnte es sich vielleicht lohnen, sie nach hier zu suchen. Hm. Hm. Nun, ja, definitiv. Oh, ihr Menschen seid so seltsam. Ihr müsst immer einen Nut für irgendetwas haben. Reicht es denn nicht, wenn es schön klingt? Zulamin lächelt äh, tatsächlich. Ja, ihr habt recht. Eigentlich sollte das genug sein. Und es gab eine Zeit, da war es das. Und es wird eine Zeit geben, da wird es das sein. Das hoffe ich sehr. Ach, das wird schon. Aber... Nichtsdestotrotz, wenn Darian, du willst nicht mitkommen. Er, steht jetzt, er sieht jetzt sehr hin und her gerissen aus. Also er scheint Zulamin nicht über. Er scheint genug Menschenkenntnis aufgeworfen zu haben, um Zulamin nicht über den Weg zu trauen. Was die falsche Art von Menschenkenntnis ist, ich weiß, aber. Genau, Elfen halt. Also. Zulamin, Zulamin betrachtet ihn. Wir würden eurem Wunsch schon nachkommen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir eure Möglichkeiten haben, diese Harfe zu finden. Und das ist ganz einfach. Ich habe es Abel mir schon erklärt. Du gehst einfach dahin, wo der Ton jetzt nicht mehr ist. Das klingt vernünftig. Genau, er zeigt wieder raus aufs Meer. Irgendwo grob Richtung Nord-Nord-Ost müsste es sein. Egal, Richtung Norden raus halt. Äh, dahin. Es kann höchstens zwei Tage zu Fuß sein. Nun, das ist sehr einfach herauszufinden, Sulamin. Wir müssen nur ein großes Feuer machen und gucken, wie die Winde wehen. Und dort, wo da, das Feuer nicht hingeweht wird, dort, wo kein Luftzug ist, äh, dort fehlt die Harfe. Und dann müssen wir halt verschiedene Sachen anzünden und irgendetwas wird dann schon ähm, uns den Weg weisen. Nun, euer äh, Optimismus in allen Ehren, aber... Ihr redet so viel von Anzünden in letzter Zeit. Ja, wie gesagt. Ja. Das ist das Versprechen, was ich gegeben habe. Ah, so du, du darfst es nicht anzünden, so spielt man Hafen nicht. Diamant ist Sodamin. Ich hab Neuigkeiten. Sehr schön. Wollt, ist es nicht. etwas Geheimes, oder könnt ihr es uns an Deck sagen? Äh, nein, nein, ich kann offen reden, das wohl. Also, ich war eben, wie gesagt, in den effort tempeln Der eine ist ja zerstört, der andere funktioniert noch. Aber da kriegt man äh, vor allem dann bei, bei den Seeleuten äh, gute, gute Informationen. solltet ihr euch merken. So, Tavernen. Ich habe die alle gefragt und die wussten. Die konnten mir nicht helfen. Viele von denen waren sogar unfreundlich. Wer bist du eigentlich? Oh, ich bin Vendarion, wer bist du? Mendarion, lass sie ausreden. Also, ähm, ich habe eine Idee, wie wir neue äh, Verbündete kommen. Olat, kennt ihr? Interessant. Hier. Oh, ein Zufall, wir sprachen gerade über Rulat und ein Strudel. Ihr spracht gerade über Rulat? Aha. Nicht so, nicht so sehr über die Insel, aber äh, erzählt weiter. Es gibt also doch. Ein... Ja. Also eigentlich sprachen wir über eine Harfe, die irgendwo in der Nähe von Rulat fehlt. Deshalb wollen wir nach Rulat fahren, um nach der Harfe zu suchen. Aha. Okay. Verbündete, auf Rulat. Ich dachte auf Rulat sitzt der Feind. Ja, tut er auch. Vor allem gibt es dort ein Gefängnis äh, schon seit sehr langer Zeit. Dort wurden einige ähm, hochstufige Hochadlige festgehalten, die politisch sehr wertvoll waren. Naja, und einer dieser Hochadligen könnte jetzt dort drin sitzen. Und deswegen ja. würde ich ganz gerne nach Perlstein. Das ist mhm. der Kerker. Habt ihr einen Namen für mich oder Gründe, inwiefern er ein guter Verbündeter wäre? Naja, den Verbündeten habe ich jetzt ja noch gar nicht genannt, aber Perlstein ist eben der Kerker, auf dem die, naja, die wichtigen Leute damals eingekerkert worden sind. Dann hat Borberat ähm, diese Insel übernommen und ihn dann für seine eigenen Zwecke umgebaut. Nun, und dort soll wohl die Admiralen der Perlenmeerflotte sitzen. Also, Rulat ist so etwas wie Santobal. Ähm, Hi. bin mir nicht ganz sicher, was Santobal ist. Eine Gefängnisinsel, außerordentlich gut bewacht und äh, die Gefangenen arbeiten sich da zu Tode in Diamantenminen. Wir haben da keine Diamanten, aber es ist ein sehr gut bewachter Kerker, ja. Wartet, wir waren in Al-Anfa und sind nicht in die Minen gegangen. Ich bin schwer enttäuscht. Santoral ist nicht äh, innerhalb der Stadt Boltax. Es befindet sich auf einer Insel im Südmeer. Aber oh. ich meine, wir sprachen damals darüber. Wir sind ich sogar, hätte... zumindest an der Insel, sind vorbeigefahren. Können wir jetzt mal bitte bei Perlstein bleiben? Ja, natürlich. Also Wie können zumindest... wir das bleiben? Wir sind doch noch gar nicht. Da. Aber vielleicht fahren wir dorthin und das wäre sehr gut für euch, dann ist es in der Nähe von dem Ort, wo ihr diese Harfe vermisst. Ich glaube, ohne mich findet ihr die nicht so, wie ihr sprecht. Das ist auch meine Befürchtung. Kapitana, darf ich vorschlagen, diese Unterhaltung auf geschlossene Räume umzu äh, umzuladen? Wir wissen nie genau, wer zuhört. Und sollten wir wirklich etwas planen, dann sollten unsere Feinde nicht davon gehört haben. Gut. Mendarion, wieso lauscht du nicht ein wenig dem Wind in den Segeln? Wir sind gleich wieder da. Naja, gut. Ich kann euch auch von hier draußen hören, das ist gar kein Problem. Sie sieht Boltax fragend an? Ka kann er das? Naja, mit dem entsprechenden Zauber. Also, man kann seine Sinnesleistungen schon modifizieren. Und das würde dann bedeuten, dass er eventuell wirklich äh, jedes Kriechen ich kann auf ihn diesem Schiff von Bord schmeißen, Das wohl. Nein, ah. das brauchst du nicht. Er ist ein geschätzter und geladener Gast. Na, na schön, dann kann er ebenso gut mitkommen. Muss ich? Nein, aber du kannst. Lass es einfach. Und dann bleibe ich lieber hier. Da drin ist es so schrecklich stickig. Dann, gut, dann Frage an Abel, mir und Rafim, wenn ihr dann das erste Mal wieder an die Bibliothek herantretet, beziehungsweise Rafim mit einem großen, schweren Balken jeweils links und rechts auf seinen Schultern dann herantritt. Wollt ihr jetzt tatsächlich die Bibliothek wieder mit aufbauen? Wir wollen ja mal anfangen, wahrscheinlich irgendwie Grundlagen zu legen, weil sie erstmal wahrscheinlich die Dächer äh, dicht zu machen, wahrscheinlich das nur grob. Und ja, also Grundmaßnahmen, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Zelt vermutlich. Ja, gut. Wenn ihr sonst jo. nichts weiter vorhabt, dann könnt ihr das tun. Dann ich meine, ich war, mal, wir wissen ja nicht, dass irgendwas dramatisches passiert. Also ja, genau. Gut, dann gib mir mal bitte eine ja, Zimmermannsprobe. Eine Holzbearbeitung. Ich wir auch eine Holzbearbeitung, aber da möchte ich eine Plus 10 haben. Okay. Das ist ein Kein Problem. Ich hätte Zimmermann. <lacht> aber Oder okay. Plus 5. Machen wir eine Plus 5. Ich habe Zimmermann. Wenn ihr noch andere Talente habt, die ihr einbringen könnt. Mechanik brauchen wir noch nicht, weil Jetzt wir noch nur die mit Plus Holz 10 arbeiten. Geschafft. Steinbearbeitung wäre aber auch eine Möglichkeit. Mal eben schauen. Steinmetz? Steinmetz würde ich annehmen, ja klar. Es ist ja um Fundamente dann wieder zu aus auszubessern: Misslungen. Ja, Rafim, du bist so ein bisschen dabei, so die großen Holzlafetten dann nach oben zu, zu hieven, so brutal schwere Balken, auf denen dann andere Balken ruhen können. Und während du da so ein bisschen ähm, die die Holzhölzer aufeinander stapelst, ähm, siehst du, wie Abel mir so ein bisschen an, an irgendwelchen Mauerteilen herumdrückt und dann stürzt die Mauer ein und deine Lafette, also, die du dann eben aufgebaut hast, ebenso. Ich könnte nur einen Baucode anbieten, um das nicht ja, geschehen zu lassen. Nee, nee, nee, Schicksalspunkt. Nö, nee, darf ich nicht. Ja. Ja, und so äh, drückt, drückst du so ein bisschen herum an den Stein und das ganze stürzt wieder ein, was viel auf eben aufgebaut hat. Oh, äh, das hätte ich wohl nicht anfassen sollen. Naja, was soll's? Ja, aber mir willst du mal den Balken da hochheben, oder ich, nicht? Nee, nee, also musst du ihn äh, schräg halten. Ja, genau an dieser Stelle. Ja, wunderbar. Ich würde ihn anleiten. <lacht> ich sah viel, viel besser drin als körperliche Arbeit. Ja, danke für deine mehr als hilfreichen Vorschläge, Abelmir. mir nicht verfallen lassen. Ja, so, so ist es richtig wunderbar. Nun, äh, etwas hierüber, ja genau, oh, passt. Ja, mir weißt du was? Ja? Du hast sehr viel Glück, dass ich dich mag. Ja, ich, ich weiß, ich mag dich auch sehr. Ja, wollen wir daran festhalten, Eva? Ja, ja. Nun, äh, Au! Oh, jetzt ist er mir auf den Finger gefallen, Abel mir! Ja, dann muss ich vorsichtig sein. Nun den anderen Balken jetzt hier lang und dann können wir die Querblätter legen. Ja, und also, während ihr das gerade dabei Herrschung. seid, könnt ihr wohl sehen, wie äh, Wolf im Tannenhauser irgendwie verschwunden ist. Eben hat er wohl noch Bücher sortiert, mittlerweile könnt ihr nicht mehr sehen und ihr seid alleine auf der Baustelle. Vielleicht sollten wir wirklich ein paar handwerker organisieren. Das, das, so kommen wir nicht voran. Abel mir, ich habe jetzt schon zwei Balken hier hochgelegt, ich lege die anderen zwei Balken hier jetzt auch noch drüber, dann da ein paar Bretter drüber und dann ist es hier trocken in der Bude. Ach, das ist aber nicht wirklich künstlerisch wertvoll. Nee, aber trocken. Ja, fürs Erste wird es so wohl lang, aber dauerhaft kann ich das so nicht lassen. Ja, könnte ja unser gemeinsames Projekt werden, Abel mir. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir in letzter Zeit gar nicht mehr so viel zusammen machen. Ja, wir ja, mal ja. auf äh, deinen selbstbeherrschung erschwert um Agrimot äh Agri waren. Okay, ähm, Agrimot waren ist glaube ich sieben. Wenn du noch irgendwelche anderen Nachteile hast, die du einbringen könntest. Äh, ich glaube sonst nicht, in der Hinsicht. war schon plus sieben, war mal kurz.